Hallo zusammen! Ich habe heute ein Sammelhaul für euch und zwar für den Monat August. Ich habe im Monat August im ähm, Rossmann eingekauft und im DM und auch online bestellt und, und das möchte ich euch jetzt einfach gerne zeigen. Oh, das klingelt! Meine Schwester ist da! Ich habe mir geholt einmal dieses Coconut Water von Bettina Barty. Das war im Rossmann im Angebot und ich habe halt dieses Blau gesehen und das gefiel mir sofort, ähm, fiel mir sofort ins Auge. Und der Grund, ähm, warum ich mir das geholt habe, ist auch, dass es von Bettina Barty ist. Ich habe ähm, ja, bis schon ganz lange in meiner Jugend auch noch ähm, die Body Lotion von Bettina Barty benutzt. Und zwar mit diesem Vanilleduft. Mittlerweile mag ich den nicht mehr so gerne, weil ich mich einfach satt gerochen habe. Aber ich habe hier im Rossmann daran geschnuppert und äh, ja, ich fand den Geruch einfach schön. Das ist halt ein dezenter Kokosgeruch und nicht zu so stark, nicht zu so penetrant und deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen und auch schon benutzt dieses ähm, Duschpeeling von Isana, ich muss das mal eben abputzen, das ist noch ein bisschen nass. Dieses Duschpeeling von Isana habe ich mir deshalb geholt, weil ich einfach ein Peeling brauchte. Und das fiel mir auch sofort ins Auge wegen der Farbe. Und ich, ähm, ja, ich habe dieses Schädchen gesehen neu und ich wollte es einfach mal austesten. Ich habe vorher ein Lavendelpeeling gehabt. Ähm, aus dem Action und das fand ich sehr gut, es war sehr grobkörnig, ähm, das hier, das ist auch sehr schön, es gibt ein schönes Hautgefühl, wenn man damit arbeitet auf der Haut, es ist nicht zu grobkörnig und ähm, ich finde auch, ähm, ja, die Haut lässt sich sehr gut peelen und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es mir einfach auch vom Geruch her gefällt, auch Kokos ich, ich liebe Kokos und ja, deswegen musste das auch mit was ich noch mitgenommen habe aus dem Horstmann ist das hier ich habe nicht mitgenommen wegen dem Einhorn nein, ich bin nicht auf den Einhorn gesprungen, sondern einfach wegen des Produktes das ist ein Lip Patch und so wie ich das herausgelesen habe eine Lippenmaske beziehungsweise das ist ein Patch, was man sich auf die, ähm, ja, auf die Lippen legt oder klebt und das soll einfach die Lippen weicher machen, zarter machen und ja, ich bin gespannt. Es ist eine limitierte Edition und ich weiß jetzt auch nicht, ob es das noch im Rossmann gibt. Außerdem habe ich im Rossmann noch das hier mitgenommen, das ist ein Deo bzw. ein Body Fragrance. Ja, ein Duft deodorant und mit 0% Aluminiumsalze. Ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt funktionieren wird, aber vom Duft her fand ich jetzt auch sehr schön. Ich hatte vorher dieses Vanilla. Das habe ich schon immer und Ewigkeiten benutzt, auch in meiner Teeniezeit Das gibt es auch schon ewig lange und es hat mir sehr gut gefallen und deswegen wollte ich dieses einfach mal austesten. Die Maske musste auch mit... Und zwar ist das die Luvus äh, Naturkosmetik mit Heilerde, die Clean Maske. Ich verwende Masken sehr gerne und die habe ich noch nicht ausprobiert, die kenne ich nicht, ich weiß jetzt nicht, ob die neu ist, aber hört ähm, sich interessant an für Porentiefe Reinigung und ein glatteres Hautbild. Äh, ja, wie es duftet, weiß ich nicht, werde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Dann war ich im DM und habe mir folgendes mitgenommen. Und zwar diese beiden süßen Teile, das sind Masken. Und da gibt es glaube ich noch zwei weitere Duftsorten. Das sind Masken in Kapselform, das kann man hier so rausnehmen und dann enthält man halt eine, eine Art Kapsel, wo man sich dann die, Lotion, die Maskenlotion herausnehmen kann. Und ich habe einmal mitgenommen reparierende Maske mit Hyaluron und Grüntee-Extrakt und einmal straffende Maske ebenfalls mit Hyaluron und Wildrosenextrakt. Dann habe ich eine LE entdeckt im DM, wie sie genau heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall stand das dann da im Aufsteller und ich habe ein Gesichtspeeling gebraucht und das ist ein Gesichtspeeling von Alverde, Ocean Soul Scrub und ich habe mein altes Peeling schon fast aufgebraucht und deswegen habe ich gedacht, nimmst du dir halt das hier mit. Ähm, ja, vom Duft her kann ich nicht sagen, das rieche nicht. Es ist eigentlich sehr, ja, neutral oder es riecht nach nichts. Und ja, ich werde es einfach mal austesten. Dann noch eine LE im DM und zwar von Schwendeler Touch of Care. Wir haben da jetzt eine LE, alles was die Nagelpflege betrifft. Ähm, Nagellacke, Nagelaufheller und so weiter und dann war noch hier dieses Handpeeling dabei weil auch mein Handpeeling schon fast aufgebraucht ist, dass mir meine Kinder geschenkt haben zum weiß ich gar nicht zu irgendeinem Anlass und ja, das ist dann halt eine ein Handpeeling und das riecht ganz ganz leicht Dezent süßlich und ich bin mal gespannt. <lacht> Was habe ich noch geholt? Ja, genau, hier. Das ist eine Haarfarbe von Schwarzkopf Brilliance. Ähm, ja, ich äh, brauche unbedingt eine, ähm, ja, eine permanente Koloration, weil ich doch leichte mh, silbrige Fasern hier oben bekomme ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und ja, deswegen habe ich es mitgenommen und ich habe halt sehr gerne so rötlich-dunkle Farben und ich habe die Farbe Dunkle Kirsche mitgenommen und ja, die habe ich noch nicht ausprobiert von Brilliance, aber ähm, ich komme eigentlich mit, ähm, ja, mit allen Farben Koloration zurecht Die beiden Schätze mussten mit Weil Eine Youtuberin mich angefixt hat Und zwar die liebe Sarah Vom Kanal woodgreen Green 18 Irgendeine Zahl dahinter äh, Verlinke ich euch unten In der Infobox Und sie hat so Von dem Duft geschwärmt Und ich habe gedacht meine Güte das musst du dir unbedingt holen weil Sarah ist sehr duftempfindlich, also sie hat da ähm, einen sehr speziellen Geschmack und deswegen war ich neugierig, habe das mitgenommen und allein schon äh, die Verpackung äh, spricht einen doch auch sehr an. Es ist von Glisskur die ähm, Sommerkollektion, quasi Summer Repair einmal das Shampoo und die Ein -Minute, äh, eine Minute Intensivkur. Und ich habe daran geschnuppert, als ich hier zu Hause war. Ich habe gedacht, was kann das sein? Was für ein Duft kann das sein, dass das so umwerfen umwerfen kann? Äh, und ich muss sagen, der Duft gefällt mir sehr. Weil, ich habe gelesen, hinten steht drauf, ähm, es, der, <lacht> es ist ein Duft der Monoir Blüte und ich liebe den Duft der Monoir Blüte das habe ich auch schon in meinem letzten Holz, der M-Holz, glaube ich Yves Rocher Holz gezeigt, Monoir das riecht einfach so nach Sommer nach ähm, Strand, Meer und dafür bin ich ja immer sehr sehr schnell zu haben für diese Düfte und deswegen mussten sie unbedingt mit Handseife. Ganz gewöhnliche Handseife brauchen wir immer. Ich habe auf meinem oder auf unserem Waschbecken ein Stück Handseife liegen und dann auch immer einen Seifenspender. In diesem Fall habe ich mitgenommen Vitalia und Kokos. Äh, Cremeseife von Balea und ach, es riecht richtig schön süßlich. Und ja, ich benutze meistens Stückseife, frag mich nicht warum und meine Kinder und mein Mann benutzen lieber Handseife. Als dekorative Kosmetik habe ich mitgenommen aus, ähm, ich weiß nicht, war das eine LE? Ich glaube, das war eine LE. Ja, Soleil Dead Limited Edition. Soleil Dead. Das ist ein Duo Highlighter ähm, in der Farbe Gentle Sun Glow von Catrice. Ich fand die Farbe einfach wunderschön. Die Farbkombination einmal am äußeren Rand und dann auch die dunklere Variante in der Mitte. Und wenn man die beiden mischt, dann bekommt man einfach ein, eine, einen wunderschönen Highlighter. Es ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ja, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Dann habe ich noch was mitgenommen aus der dekorativen Kosmetikabteilung. Ich habe überlegt, soll ich es mitnehmen oder soll ich doch lieber lassen. Ich habe mich dafür entschieden, es mitzunehmen. Ist klar, sonst würde ich nicht darüber reden. Und zwar ähm, die Miss Bella Palette. Ich dann ich Palette. Palette. Jetzt ich runter. <lacht> Alles hiel. Miss Bella Sch Miss Bella, das ist eine YouTuberin, die schaue ich jetzt nicht unbedingt regelmäßig, beziehungsweise mh, eigentlich fast gar nicht. Aber ich habe da mal reingelinzt und. Ähm, ja der Grund warum ich die überhaupt gekauft habe ist ich weiß, dass ähm, BH Cosmetics mit ähm, BH Cosmetics besteht ja die Kooperation ähm, dass die eigentlich immer sehr gute Paletten haben und ja und deswegen habe ich die mitgenommen die Farbkombination ist einfach wunderschön ähm, da sind zwei Highlighter dabei und ähm, nudige Töne was mir sehr gut gefällt und was mir auch noch besonders gefällt, ist dieses Rot oder dieser rötliche Ton, das ist äh, Bino, Wein, Weinton, Weinrot und ja, ich bin mal gespannt. Normalerweise benutze ich ähm, am liebsten diese, ähm, boah, sag schnell, ähm, Eva Paletten und zum Beispiel die hier, Naturally Yours, finde ich auch sehr schön. Die habe ich schon etwas länger und die Qualität ist super. Ich stand vor der Entscheidung, ähm, ja, soll ich die mitnehmen, weil die vom Preis her ziemlich gleich sind. Ja? Also ähm, ich habe damals 17, 18 Euro bezahlt für diese Zuewa-Palette und ja, die hat eigentlich genauso viel gekostet. Und ich bin gespannt, ähm, ja, ob, die, ob man die überhaupt miteinander vergleichen kann. Und dann habe ich noch mitgenommen dieses Deo. Und zwar von Balea, auch eine Limited Edition Bahama Dreams. Ich bin ein großer Fan des Duftgeles von Balea Bahama Dreams. Das ist die Duftrichtung Kokos und Frangipani. Also beides dürfte, die ich sehr, sehr gerne mag. Und diese Kombination ist einfach himmlisch. Ja, deswegen, ich habe das entdeckt und ich habe gesagt, das musst du mitnehmen. Und was ich besonders gerne mag, ist, wenn man im Winter einen Sommerduft benutzt, damit das einfach die Laune etwas hebt. In der dunklen Jahreszeit. <lacht> Nimmst du noch auf? Ja. So, dann habe ich noch online bestellt meine Greens, die sind gekommen und den benutze ich jeden Tag. Das ist so ein äh, grünes Pulver. Ähm, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel und ich. Ich fühle mich damit pudelwohl, es gibt mir einfach mehr Energie. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Mama von drei, ja, Mama von drei kleineren Kindern, beziehungsweise einem Kindergartenkind und ähm, zwei Schulkindern. Und äh, das ist sehr stressig, muss ich äh, sagen, ja, ja, das ist sehr stressig. Gar keine Frage. Und ähm, ja, es gibt mir einfach mehr Energie, ne? also man merkt wirklich, ähm, wenn du das morgens nimmst, einmal am Tag, dann bekommst du einfach mehr Power. Das ist jetzt nicht so, als wenn du jetzt ein, ein ähm, ISO-Getränk, ein, ISO ein Red Bull oder sowas, ne? wenn du das jetzt äh, zu dir nimmst, dann merkst du sofort, dass, ähm, ja, dass du einfach... Äh, wacher wirst aber dann auch eine innere Unruhe verspürst und dass dann die Wirkung auch wieder abflaut und bei dem habe ich das einfach nicht also da habe ich einfach ähm, den ganzen Tag Kraft und ähm, Energie und genau dann war ich noch im Aldi und habe mir dann das hier mitgenommen das war im Angebot im Zweier-Set. Ich liebe ja die Balea Rasiergele. Das benutze ich schon über Jahre lang ähm, und bin damit sehr zufrieden. Und dann habe ich mir gedacht, probierst du das mal aus. Setting Care von Gillette für empfindliche Haut. Ja, das war's. Das war also mein Sammlungshaul für den Monat August. August. August. <lacht> für den Monat August. Und. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.